Adventskalender, 5. Dezember Vorfreude auf Weihnachten Von Joachim Ringelnatz Ein Kind von einem Schiefertafel-Schwämmchen umhüpft, Rennt froh durch mein Gemüt. Bald ist es Weihnacht. Wenn der Christbaum blüht, Dann blüht er Flämmchen Und Flämmchen heizen Und die Wärme stimmt uns mild. Es werden Lieder, Düfte fächeln, wer nicht mehr Flämmchen hat, wem nur noch Fünkchen glimmt, wird dann noch gütig lächeln. Wenn wir im Traume eines ewigen Traumes alle unfeindlich sind, einmal im Jahr, uns alle Kinder fühlen eines Baumes, wie es sein soll, wie es allen einmal war. Einen glücklichen 5. Dezember wünscht euch eure Eva.